Heute sind wir in La Chiron, in der Parzelle von der Senora Carmen, in der Nähe von Wanokuk, wo meine Einsatzstelle ist. Und ja, hier sind wir praktisch auf dem Land und helfen hier dabei, zu schauen, wie man den Garten praktisch ohne Chemiestoffe bewirtschaftet Wir produzieren agrarökologisch hier, was bedeutet, dass wir keine Kunstdünger, keine Pestizide verwenden, um halt ähm, die Natur zu schützen, den Boden, die Luft, das Wasser, also das ist eine Hauptausrichtung hier. Also es ist eine nichtregierungsorganisation, die einfach sehr breit aufgestellt ist. Also den politischen Aspekt hier, den Teil auf dem Land, aber auch die Arbeit mit den Menschen in der Stadt. Ich habe tatsächlich ganz simpel einfach auf der Weltwertseite mit ein paar Filtern mich durch die Gegend geklickt. Und ja, als ich dieses Projekt, diese Projektbeschreibung hier in Monaco gelesen habe, die unglaublich vielfältig ist, ja, das ist auf jeden Fall das Richtige jetzt, bevor es mit irgendwas anderem weitergeht. Tatsächlich hatte ich davor fast keine Ahnung von Landwirtschaft. Also ich wurde hier ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Aber das lernt man wirklich schnell, wenn man sich halt den ganzen Tag sich mit den Leuten umgibt, mit den Leuten redet. Und inzwischen ist es wirklich so das Thema, mit dem ich mich die Hälfte des Tages beschäftige und es auch wirklich einfach super spannend geworden ist für mich. kam mir an mit sehr viel Motivation, okay, jetzt mache ich was und jetzt lerne ich das sie kennen und dann sitzt man am Anfang im Büro und denkt, wie das war's. Also ging erstmal schwer los. Mit das Wichtigste ist, dass wenn man vielleicht unzufrieden ist, dass man auf die Leute zugeht, weil oft ist die Bereitschaft da, dir irgendwas zu zeigen und dann, ja, nach und nach habe ich mich dann immer mehr Stellen eingebracht. Also ich arbeite in einem kleinen Projekt mit vier anderen Leuten. Aber das Schöne ist, ich habe auch Einblicke in die anderen Projekte. Das heißt, es wird sehr vielfältig. Das sieht kompliziert aus, für mich zumindest. Und war es auch. Und das ist nur die Vermarktung, eine von ein paar Strategien. Und damit beschäftige ich mich gerade hauptsächlich. Sensibilisierungsarbeit mit den Menschen hier in der Stadt. Weil was bringt eine agrarökologische Produktion, wenn es niemanden gibt, der es kaufen will oder weiß, was der Wert daran steht? Und das hat mich die ersten drei Monate fast gekostet. Hier alles kennenzulernen, die Geschichte und halt auch wirklich darüber reden zu können und nicht einfach nur ein bisschen zu schwafeln. Ja, aber jetzt ist es soweit. Jetzt legt los. Eh, äh, bueno, para ir a los restaurantes, penso que debemos de informar un poco más sobre lo que son los puntos verdes y los productos agroecológicos. Um, debemos de partir también eh, de qué es. Das Problem ist halt hier, dass in Peru ganz viele Personen gar nicht wissen, wo ist der Unterschied zwischen Bio- und konventioneller Produktion. Das heißt, da fehlt erstmal ganz viel einfach ein Gespräch, dass man in Dialog kommt und halt erklärt, wo besteht denn der Unterschied darin und warum ist das erstrebenswert. Also ich habe gerade mit der Besitzerin von einem Restaurant gesprochen und es ist vielleicht schwer nachzuvollziehen, warum ich so begeistert bin, aber sie hat wirklich so viel bestellt und das ist wirklich eine Riesenhilfe für das, was wir machen, dass ich gerade echt tatsächlich ein bisschen begeistert bin, einfach weil, ja, wenn die das jede Woche bestellt, das ist einfach so hilft diesem Projekt und das ist irgendwie, was ist, ja, was ich direkt beeinflusst habe. Also das ist, muss ich sagen, ist schon ziemlich geil gerade. <lacht>